Lass dich auch mal blicken, wo zum Fick warst du? Wäsche machen. Hast du die leiseste Ahnung, wie spät es ist? Wie spät ist es denn? 3. Dezember? Das ist keine Uhrzeit, das ist ein Datum. Ja, du... Du musst das dritte Türchen aufnehmen. Wenn es sein muss. Moin Leute, drittes Türchen, zurück in die Zukunft, Playmobil, Adventskalender. Hier ist das gute Stück, suchen wir Türchen Nummer 3. Ist aber ziemlich groß. Oh, ein Türrahmen, nein. Ach, lol, was zum Kleben. Wir haben tatsächlich den Verstärker von Dr. Emmett L. Brown, den Marty, im ersten Film, ziemlich schnell zerstört. Logischerweise muss man den wohl zusammenbauen. Hast du einen Fehler. Hast du verkackt. Aber oh, ich zitter doch so. Bloß keine Luftbläschen. Hm. Gut. Hier ist er. Der Verstärker. Und hier haben wir sogar einen Zeitungsartikel. Brown Mansion destroyed. Hatte der gute Jahr im Brand gesteckt. Das ist cool. Drittes Tütchen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir morgen. 7 minus 4.